Um, we are doing a show every month, once a month. It's uh, supposed to be about 40 minutes uh, long and we are introducing um, free software, free programs. We we'll make some review, uh, uh, look at some distributions, um, uh, talk about some news. And um, now we are planning to do, uh, to do micro news or micro news uh, shows. Uh, meaning we want to have, we, we aim to have a show uh, once a week, a small show of uh, about um, 10 minutes in length or something. And we thought, okay, today is I love the best day. Um, we have the entire uh, FSFE crew sitting here. And we thought we might introduce FSFE for a change. Okay, was ihr gerade gesehen habt, das war der, ähm, der FSFE-Zirkel oder das Fellowship Meeting. Äh, die Fellowship Meetings sind offen, da kann jeder dazukommen. Äh, ich selbst bin ja nun schon seit, ähm, seit einem halben Jahr äh, arbeite ich für die FSFE im Berliner Fellowship Office. Ich betreue vor allem die Webprojekte, die Webseiten auf technischer Ebene und bin auch daran beteiligt, das, ähm, unser eigenes CMS weiterzuentwickeln. Den ganzen Code findet ihr natürlich auch und ihr könnt natürlich auch einfach daran teilnehmen. Und was ich hier machen möchte, ist einfach mal ein paar andere Fellows interviewen und fragen, was so für Projekte bei uns anstehen. Well, actually, I think FSF is a very, like, wild organization and uh, in the uh, free software movement and free culture it's one of the organization that is the most, uh, like, saying always that uh, freedom of uh, technology is linked to any other freedom. Mm -hmm. And uh, I think this very political and wide view is uh, like very important and it's, uh, um, it's supporting uh, other free software, free software projects. Um, and it's helping them and it's um, uh, a message that is very easily understandable by uh, people who have nothing to do with IT. Und ich denke, es ist wichtig für die der Software und die in Das okay. Nun ja, die FSFE ist eine Vereinigung von Codern und Anwendern. Es ist also niemand, der speziell als Gruppe angesprochen wird, sondern es geht darum, so, solche Dinge wie freie Software, offene Standards als Gespräch, als Thema in die Gesellschaft zu bringen. Und das ist auch meine Intention in der FSFE, zum Beispiel jeden Stand, soweit es möglich ist mit meiner Zeit, das mitzumachen. Und auch das Thema freie Software, offene Standards in der Gesellschaft weiterzubringen. Und gerade im institutionellen Bereich oder auch in kommerziellen Bereichen in Unternehmen. An welchen Kampagnen bist du gerade da am scharsten mit dran? Also meine Hauptkampagne im Moment ist, heißt Free Your Android. Und ähm, das Ziel dieser Kampagne ist, ähm, freie Software auf Mobilgeräte zu bringen. Es hat viele Ebenen da drin. Äh, es geht dabei tatsächlich um das Recht, die Software zu installieren, die ich benutzen möchte. Es geht um das Recht, die Software zu deinstallieren, die ich nicht benutzen möchte. Und es geht vor allem auch darum, die volle Kontrolle über das Gerät zu haben. Wenn ich es gekauft habe, möchte ich auch die volle Kontrolle haben. Und äh, wie ich das tun kann, Darum geht diese Gemeinde. Okay, was, was zeitlich besonders aktuell ist, was du gerade noch loswerden möchtest? Wir haben auch mit dieser Gemeinde zu tun. Wir machen dazu Workshops, weil es für nicht-technische Nutzer manchmal nicht so einfach ist, die volle Kontrolle über sein Gerät zu erlangen. Mhm. Den Leuten möchten wir helfen, dazu geben wir Workshops. Dann können sie daran teilhaben, können ihr eigenes Gerät befreien, unter Hilfe von erfahrenen Leuten. Und ähm, ich würde empfehlen, auf die Kampagnenseite zu schauen, freeandroid.org. Or Dort ähm, erfährt man alles weitere und kann auch an solchen Workshops teilnehmen. Lucile, um, you are the newest member in our FSFE Berlin Fellowship Office. Um, I believe your work is officially starting tomorrow. Thank you for taking the time today to join the Fellowship Meeting so um what will your your vote be about that's a bad question <laughs> because i'm not sure i can answer that because um well basically i'm going to participate in uh, fsv campaigns and uh, maybe find my own uh, projects that i want to run but i think um uh, ich weiß sehr wenig über IT, aber ich kenne vieles über Aktivismus und ich hoffe über Freiheit und was es für Freiheit bedeutet, in verschiedenen okay. Bereichen zu kämpfen. Und vielleicht, was ich vielleicht okay. ein bisschen zu bringen kann, ist ein bisschen meine vorherigen Erfahrungen. Nächsten Monat haben wir eine sehr wichtige Kampagne, eine globale Kampagne, unseren Document Freedom Day. Das ist eine gute Gelegenheit für lokale Gruppen jeglicher Art, daran teilzunehmen. Ich würde einfach mal empfehlen, auf documentfreedom.org zu schauen. Da kann man alle weiteren Informationen bekommen. Das Ziel der Kampagne ist, offene Standards zu verbreiten und zu fördern. Und es gibt je nach Organisation alle Möglichkeiten daran teilzunehmen. Was tust du äh, daneben für freie Software oder im Bereich freie Software? Ich arbeite selbstständig im Bereich äh, IT und versuche da im Laufe meiner Tätigkeit, unser Schwerpunkt in der Firma liegt auf Migration, und wir versuchen natürlich immer auf offene Standards zu migrieren, aus Interoperabilitätsgründen, mhm aus äh, Gründen der Revision oder zum Beispiel auch auf, aus Gründen der Archivierung. 10, 20 Jahre müssen Daten wieder reaktivierbar okay. sein und mit einem offenen Standard kann ich sowas im Archiv anbieten. Hey, Erik, ähm, wir sitzen ja zusammen im Berliner FSFE-Office. Äh, wie lange bist du schon dabei und, und was sind so deine, deine häufigsten Aufgaben im Office? Vielleicht magst du dazu was sagen? Also, Freie Software benutze ich schon seit Jahren. Dabei bei der FSFE bin ich jetzt seit über einem Jahr. Meine Aufgaben im Office sind vor allem die Betreuung von Kampagnen und ähm, die Arbeit am Fellowship. Das ist unsere Community. Das heißt Leute engagieren, motivieren, teilzuhaben mhm. an unseren Kampagnen oder auch ähm, selbstständig was zu tun. Wie lange bist du bei der FSFE schon? Hallo, ich bin zwei Jahre jetzt aktiv bei der FSFE und äh nicht aktiv habe ich gut zwei bis drei Jahre dieses ganze Thema freie Software verfolgt und bin dann der Erste hier in Berlin gewesen, der dieses Sponsored Fellowship bekommen hat. Mhm. Äh, man muss herausragende Dinge für die FSFE tun. Dafür bekommt man ein Jahr lang das Fellowship geschenkt. Ich habe den linux tagstand betreut. Ich habe im gleichen Jahr den CLT betreut und habe einen Workshop gemacht über die FSFE und Einsatz von freier Software auf einem Journalisten-Treffen und habe dadurch diese Fellow-Medaille bekommen, bin ein Jahr lang Mitglied geworden, umsonst und seitdem ständig zahlendes Mitglied. Can you say something encouraging about becoming a, of an official member of FSFE, uh, because you just went through, through the process? Uh, yeah, um, uh, I'm getting a lot of support and. Uh... And uh, I am learning um, a lot every day maybe a bit too, well, a bit too much maybe okay. but uh, it's only for the first day and uh, Oh no it's not, not only for the first, first day. day Yeah, <laughs> <laughs> yeah. well uh, learning is good Um I love free software. <laughs>